Yo, hi, und bekommen mein name ist an p und ich begrüße euch zurück zu let's play final fantasy 7 remake ja wir sind gerade hier mitten im kampf wir haben im letzten part ein äh, ja einen reaktor in die luft gejagt und ja in der stadt ist gerade ein bisschen chaos und ja äh, die suchen die soldaten die suchen ja jetzt nach, natürlich nach diesen terroristen die alles in die luft gejagt haben was äh, ein bisschen doof ist, weil wir diese Terroristen sind und ja, wir ähm, äh, haben noch im letzten Part ein paar Halluzinationen gesehen mit so einem anderen Typen, den ja, ich tue mal den Namen nicht erwähnen, ich weiß, der wurde schon gezeigt, aber trotzdem und ja, wir haben noch ein blumenmädchen getroffen, das uns der Blume gegeben hat und ja, ähm, wir gehen jetzt hier volle Möhre in Kampf und rennen, weil ich weiß man hätte hier man müsste im original wegrennen, nämlich dabei so, ist das hier oh, ich sehe was das sein soll der was hier ja gerade mit mir macht soll die gegner ja alle erledigen damit ich das aufheben kann wahrscheinlich ne? dann ja, machen wir halt eben Mal durch alle durch, ne? da war diese pinke Materie, die wir gesehen haben. sache ja, Jetzt kann ich halt aufheben. Ausweich rund um Schlag, alles klar. Aber wenn ihr ein Kampf gewesen wäre, dann hätten wir halt nicht aufsammeln können, so wie ich gerade gemerkt habe. Also, ja, und dann kämpfen wir doch ein bisschen. Ich hatte nämlich geplant, hier wegzurennen und ja. Ich glaube, dass... Ich soll vielleicht mal wieder einsetzen, wenn ich Zeit habe. Ja, wenn ich jetzt auch von dem Weg gerannt wäre, hätte ich das hier nicht einsammeln können und so. Also ja. Wie sagen im original konnte man wegrennen oder kämpfen und ja es hat nicht wirklich einen unterschied gemacht aber ja ich glaube wegrennen wäre weil also nicht es hat glaube ich nichts gebracht ob man entweder gekämpft hätte oder nicht aber ich weiß nicht da kommt schon ehrlich ich glaube das spiel will schon eher dass man hier kämpft ne? Mal langsam kriegt das kampfsystem ein bisschen drauf raus also ja was er will ich die sachen natürlich hier einsammeln ne? ich alles verpasst dann tp bus uh. könnte ich vielleicht ausrüsten anstatt feuer ne? aber das war jetzt erstmal und gehen wir weiter hier. hier sind noch bei hier okay hier ist nichts so wo muss ich nun jetzt lang so aber das spiel sagt mir ich soll da lang und das ist ich da hoch nur und dann gehen wir in einen weg anscheinend oh, pizza geil so, jetzt hier lang ne? ja ich glaube schon nichts zu vermelden Jetzt überhaupt nicht kommen gesehen oh. gott die eigentlich anfällig gegen feuer scheint der fall zu sein ja Und ich mit meiner Blume da drin. Na, komm, greif an. Boah. Ah, FP bekomme ich jetzt auch, okay. Hier man das um die Substanzen hier. Material, entschuldigung, hoch leveln kraft Kraftreif. er ja, damit Ist bestimmt besser als halt, was ich jetzt habe ne? ist in der lage ist ja muss seines trägers freizusetzen Stärke um 5 also 1 ne, plus 2 standard glaube ich möglich dass der farblich jederzeit eingestellt wird wiederhole drei kann ich ja nicht drücken ich dachte ich könnte hoch klettern vielleicht so ich weiß nicht warum das da oben sagt ich soll den gehen ich soll da hingehen aber ja noch mal hier lang und ich eigentlich nicht machen wir haben den bogen kaputt gemacht das war jetzt nicht ich er könnt nicht auf mich schieben. Äh, äh. Ah komm. Äh, äh, äh, äh. Äh, äh. Zum Landen? Wo? Irgendwie nicht gut. Blockt, ne? ja, ich tue ja noch ein bisschen rum exerceren, okay. Und wir haben nichts dagegen. So hier ist aber nichts, ne? Nö, ne, sieht nicht so aus. Ah, gesagt, nach du. Na, ja kann ich auf dich auch losgehen? Dazu also habe ich gerade ein Tier gewechselt. kann hier schon besser blocken als den Jedi fallen oder und Kontern parieren nämlich ich mal an da so, kommt mal er Kreuzschlag äh. ja da war ein bisschen Overkill war egal. Er gesucht ja schon tot, also okay. Frontalangriff ist zu gefährlich. Ich gehe am besten über die Dächer. Ist ist das wohl am sichersten. Na okay. Lass muss ich nochmal hier umschauen ganz schnell ich irgendwo verpasst habe. Ich das jetzt zum Beispiel jetzt eingesammelt und nicht ja. Ne Geht mir aus dem Weg bänke Sind also noch mehr Gegner. Aber von da kam ich gerade. Da sind noch Kisten. Okay, dann weiter. genauso so eine Pause. Genau eine Pause. Äh, da, ne? Ja. ja mal da hoch. Aha! Was? Wow. Wow, ich von ihr abschießen? Ich bin doch nicht mal im kampf im ja gerade. Ist ja voll unfair, ja, voll unfair. Auch also mein Schwert hat die Schüsse geblockt. Gesehen, wie dick das Teil ist. Boah. Was ist denn hier drin? Ein Eisenreif, gut endlich mal neue Ausrüstung sagt er nachdem er gerade Dings bekommen hat so, äh, Dreig so warte mal in ihr Ja, den tue ich irgendwie vollseiten einsetzen also ja hm. Der Bulbus. Wie habe ich jetzt bekommen, 200, ne? Ja, kann ich sein. Ja, kann ich Schaden, hat so früh wie möglich auszurüsten. <lacht> Muss ich hin. Ja. Da auch so eine Pause. hause so Pause. Ich bin ja nur ein Rektor in die Luft gejagt. Mein Gott. Da sind schon alle irgendwie am Auslasten. Ne. gibt es da einfach nicht. was mal eine Sache hier kaputt, ne? Drehen sie alle durch. Da schießt schon wieder jemand auf mich. Mal verfehlt. Die Noobs. Der Kerl ist gefährlich. Ja, ich bin gefährlich. was du so blöde. Ich soll wahrscheinlich gar nicht gegen die kämpfen, aber... Ist so egal. Geld und am Boden sagt wer hat doch weiter Ich eigentlich auch Handgranaten werfen. Ja, ne schon ein paar von denen eingesammelt. Deswegen habe ich war mich voll clever an euch anschleichen. Ich einfach so jongliere sondern nicht normal ist, er ist auch überhaupt nicht nötig klaut. Ja, oh, wir sind gleich am Ende, sehe ich. Da. Kommt ihr näher? Haben wir da hab ich oben geschmissen? Nein tut er nicht Was ist mit der los Und so sturm gegen so schildtypen sind dann bestimmt magie ja weil muss ich doch Gehen ist bestimmt magie voll voll effektiv ey. Nein, Granate, ah. Ah, schon wieder getroffen. lang, ja, ich da unten, also gehe ich hier lang. Das Spiel erinnert mich ein bisschen an Final Fantasy Type Zero. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, das ist auch mehr so action lastig weil sich ein bisschen wenig Rollenspiel also hier gibt es schon Rollenspiel Elemente, aber sind dann nur irgendwie, weiß ich nicht, so als keine Ahnung so draufgepackt an das eigentliche Geschehen, so würde ich jetzt sagen. Nicht hier lang, nein, okay. Äh, machen wir mal. Weil wer weiß was noch passiert, ne? Sollte eigentlich jetzt nichts kommen, so postmäßig Aber ich weiß ja nicht, ob das spiel irgendwie so Sachen noch hinzugefügt hat und so. Ne, weiß man ja nicht. Hm. Ja, richtig gesehen, glaube ich. Da so, gibt mir mal ATB, danke. So jetzt du. Ich bin bereit. Schock. Schon wieder Schock. Das ja, wird so nichts. Auto angegriffen? Nee, da ist noch ein nur so ein Kötermann. mann aber mal her. So. So lang kann das Gebiet eigentlich nicht mehr sein, weil wir sind ja bei entschieden. Wir sollten uns doch im Zug treffen, wie gesagt. Da haben wir nicht gesagt. Ich weiß nicht. Aber wir werden uns in Zug treffen. Die Blume wäre eigentlich mehr in Charakter gewesen, wenn ich die nicht angenommen hätte, ne? soll's? Alter, ich habe ich die kaputt, ey. Wie jetzt? Ja. Und dann nur die Leichen so durchgehen geworfen. Wie haha, hier, frist Kannst also, du Wagen über mich zu lachen. Ich glaube, der hat mir so ein Bossbalken. ne? du und ich jetzt okay, Noch geht doch mal lang, und gar nichts. dann da da ist das schon wieder nicht. Aber ich habe noch mehr. Ah! du du ist Oh Kommandeur. Du bist also aus gaga Ich kenne diesen Ort. Ah. Warte, ich kriege ich noch Bomm. Muss ich wahrscheinlich erledigen, ne Hat eine wunderschöne Blume an der Brust. Ich wollte fragen, wo ich mein Schwert herab. Dem ist schon nichts passiert. Ihr habt selbst gesehen, was der kann. Die Jungs von Soldat sind halt eine andere Liga. Ja, ich hoffe, dass er bleibt. Ja. Ja. Hm? ich hm. wohl vor der Arbeit Was? Shinra war uns auf den Fersen, also habe ich sie aufgemischt. Ich wollte euch Ärger am Bahnhof erspannen. Nicht schlecht. Na, was habe ich gesagt? Hm. Ja. Warte. Ich muss euch da noch etwas Wichtiges sagen waren unsichtbare Wesen. Wie Geister in langen Roben. Klingt eher sichtbar. Erst später, nachdem sie mich berührt hatte, denke ich. Eine neue Schimra-Waffe? Ha. Bestimmt hast du vor Angst halluziniert. Vergesst es. Ich hätte nicht sagen sollen. Ha. Ab ins nächste Abteil. Schön voll. Ja, allerdings. Will halt jeder raus aus dem Sektor. Was gibt's dazu, Mecker? Soweit wir weniger auf. Wir sehen uns bei Ankunft vorne im Zug. Ach, gut. Na gut. Äh. Ich komme mal kurz durch, ne? Hm. Was geht? Bin nur ein Typ mit einem Riesenschwert. Hm? Oh hey, wie geht's? Na, du warst im Weg, Justin Bieber. Darf ich dich mal was fragen? Diese Kämpfe mit Shinra, macht dir das gar nichts aus? Ich meine, das sind schließlich schwer bewaffnet. Ich glaube, das hat er auch im Original gefragt. Ich hatte ganz schön Schiss. Kannst du mir glauben? Gewöhnst dich schon daran. Ehrlich gesagt hoffe ich, dass ich das niemals muss. Ob man die Schuldigen wohl schon gefasst hat? Ich, ich will Schlaf, ist es ja. Die Leute sind ganz schön aufgewühlt. Was hast Ein für du? Du Ich Zum Beichten kannst du dir jemand anderes suchen. Ach, komm schon. Wer nicht so. Gibt es in den Slums denn Hotels? Ja, alles klar. Ja, ich gehe nochmal nach vorne. Ja, warum geht er nicht nach vorne? Ich dachte, wir sollen nach vorne gehen. Jesse! Na. So Traum, ich fühle mich Hunde. ernst. in Sektor einfach zu groß. Sehr wie ich verstehe das nicht. Meintest du nicht vorhin noch, Markogase hätten die Explosion verstärkt? Das war meine erste Vermutung. Aber sowas haben die Konstrukteure doch sicher bedacht. Hm. Was hat jemand Hat den Luftjagd? Nicht, nicht wahr? Ja. Ach, egal. Ich sollte den Fehler lieber erstmal bei mir suchen, bevor ich anderen die Schuld in die Schuhe schiebe. Ja, alles andere bringt mich nicht weiter. da steht fest. Aber vielen Dank fürs Zuhören, Cloud. Ich dachte, es wäre vorbei. Ich hatte ja so. Das ist klar. Hey, mit mir. Einen Reaktor in die Luft zu jagen. Was haben die sich dabei gedacht? Äh. Offiziell wurde noch nichts gesagt, aber das waren sicher diese Terroristen. Avalanche. Meinen Sie diese Mistkerle, die auch schon mal den Direktor umbringen wollten? Mhm. Ob die Shinra erpressen wollen? Hey! Ja, zum Glück sind die nicht hier, ne? Avalanche will doch nichts anderes als den Planeten retten. Und wer sind Sie, mein Herr? Ein redlicher Bürger, der sich um die Welt sorgt. Was? Wer es glaubt, wird selig. Obst, oh, oh, oh, oh, der noch raus. Diese Explosion sollte sicher ein Warnschuss für die Verbrecher da oben sein. Ich meine die Drecksäcke, die den Planeten ausbeuten. Wie hießen die Penner noch gleich? Das müsstet ihr doch eigentlich wissen. Einschüchtern lassen wir uns durch sowas nicht. Egal was passiert, wir machen so weiter wie bisher. Genau den Widerstand können wir auch. Und wie? Jawohl, ein Hoch auf Das bald schmeißt ihm aus dem Fenster. <lacht> ja richtige natürlich wir tun auch nur was wir können gehen wir ja wünscht wohl nicht jeder seine arbeit macht. Das Lied kenne ich. ich Spielt normalerweise nicht hier. Pff. Hast du kurz Zeit? Neue Ja klar, für dich doch immer. Die Karte hier ist viel gemacht dafür. Wahrscheinlich kennst du das meiste schon. Aber ist halt so Tradition. Wie oft muss ich euch das sagen? Ich wenn du weiter so mecker, kriegst du noch Falten. Hier, sieh mal. Das ist ein Gittermodell und mein Mitgar. Sie wurde auf einer riesigen Metallplatte errichtet, die sich 300 Meter über dem Boden befindet. Das stählerne Fundament dieser strahlend schönen Stadt. Doch wo Licht ist, fallen Schatten. Das Ganze verbraucht Unmengen Makroenergie, was aber keinen zu stören scheint. Achtung! Wir passieren in Kürze einen IT-Kontrollpunkt. Das hier ist die Route unseres Zuges. Wie du siehst, schlängelt sie sich spiralförmig um den Hauptpfeiler herum. Da! Wir sind gerade auf halber Strecke. In diesem Bereich werden die IDs gescannt. Und zwar von allen Fahrgästen. Geburtsdaten, Zugangsberechtigungen, Vorstrafen. Sämtliche Informationen gleichen sie mit ihrer riesigen Datenbank ab. Zu unserer eigenen Sicherheit heißt das. Es. es geht los. <lacht> Unsere IDs sind natürlich sauber. Hey, schließlich habe ich sie gefälscht. Pff. Und gleich sind wir auch schon wieder unten. Gutes Gefühl. Sieh gut hin. Oh, diese faulige Pizza ist schuld. Ja, darauf habe ich gewartet. Diese so verdammte Pizza. Shinras marco ist grenzenlos. Karge Böden. Und die Luft so schlecht, dass nichts mehr wächst. Wenn's stört, er kann doch abhauen. Äh? Mich hat auch nichts aufgehalten. <lacht> Wer stark ist, sollte sich für die Schwachen einsetzen. Wie wär's, wenn du zur Abwechslung mal was für andere tun würdest? Wir sind alle wie dieser Zug. Unser Weg ist uns vorherbestimmt wollte sagen, dann wäre ich doch nicht mehr so Edgy. So, was nicht geplant? Ähm, pf, ja. Stadtplan von Miska. Waffen. Spielpunkt sind so viele Sachen. Ja. Ich wahrscheinlich noch nicht gucken sollte, aber okay. Der ja. Himmel in den Slums. 3. Hey, Okay. Was denkst du denn? Sein den Ich hab dich vermisst. Mir ist nichts passiert. Ach, wie schön. Nichts passiert? Ach, was ein Glück. Da kommen wir Bonzen so raus. Ey. Ja. Wir haben's geschafft! Erstmal no! gesund und munter zurück. Die Mission war ein voller Erfolg. Ein großer Schritt für die Rettung des Planeten. Genau. Leute! No, da ich ich nicht so rum. Wir fliegen auf. Mit. Hm? Du hast doch selber geschrieben. Habt ihr, Schlagt euch mal richtig die Bäuche hm. Hm. <lacht> <lacht> Bis später. Oh. Etwa vergessen? Wir treffen uns im siebten Himmel. Die verwartet sich ja schon auf dich. Na gut, alles klar. Würde ich sagen, dann mache ich hier gleich einen Schnitt auch, ne? scheint auch nichts mehr zu sein. Ich wollte mich jetzt hier noch umschauen, aber hier ist ja nichts zum gucken. So. Oh, Gerade von Mieter oder oh, ist cool. Hm, wo müssen wir hin? Hm? Da war doch gar nichts, ne? Ich weiß, man kommt später von da irgendwo. Aber ja, im Moment nicht. Gut. Ähm Hm. Ah, ich weiß das. Ja. Gebiet kenne ich auch. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Ich sagen, ich bin Bad hier. In der nächsten Folge schauen wir uns hier meinen Slums um. Und ja, in dem Sinne sage ich dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. tschüss tschüssikowski